Viele von uns haben es vermutlich schon mal erlebt. Und der Typ im Ghetto ist ein Polizist? <lacht> Aber es war, ne? Aber wie reagiert man auf Witze, die mit Vorurteilen und Klischees rassistischen Gedanken eine Plattform bieten? Wenn wir über rassistische Witze reden, geht es nicht nur um fiese Vorurteile, sondern auch darum, dass diese Vorurteile immer wieder gerechtfertigt, wiederholt und somit am Leben gehalten werden. In jedem Klischee steckt ja auch Wahrheit. Das ist die landläufige Auffassung. Zum Beispiel hat eine Studie festgestellt, dass Menschen, die keine eigene klare Meinung und keine Erfahrung mit einer Minderheit haben, sich tatsächlich von Klischees und Witzen beeinflussen lassen und die darin enthaltenen Vorurteile übernehmen. Kurzform, Worte haben Bedeutung und Einfluss, vor allem durch Wiederholung und wenn sie nicht in Frage gestellt werden, somit also auch Witze. Aber wie geht man nun am besten mit solchen Scherzen von anderen um, wie reagiert man darauf? Zuerst überlege ich, ob ich genau jetzt über das Thema sprechen kann. Ist es in dieser Situation möglich? Nein, aber lass mich! Das endet hier und jetzt. Wenn ich also nicht die Möglichkeit oder die Beziehung zu der witzelnden Person habe, um sie auf das Thema anzusprechen, können die folgenden drei Varianten helfen Sarkasmus. Weißt du, was wirklich witzig ist? Ironischer Rassismus ist immer noch Rassismus. Absolute Nichtreaktion. Bleib komplett still, keine Reaktion, kein Kommentar und ein starrer Blick. Mach auf dumm. Ich verstehe es nicht. Ich meine, diese Leute werden im Alltag so oft benachteiligt und mit Vorurteilen konfrontiert, was so jemand echt frustrieren muss. Ich verstehe jetzt gar nicht, was daran lustig sein soll. Die Standardreaktion der anderen Seite ist natürlich immer oh, Das war nur ein Witz. Das zählt aber nicht. Genauso wenig wie oh, Immer muss alles politisch korrekt sein. Denn letztendlich sagen solche Leute damit Also ich darf sagen, was ich will, aber du darfst nicht sagen, was du über mein Gesagtes sagen willst also Redefreiheit funktioniert so nicht, das ist keine Einbahnstraße. Politische Korrektheit will niemandem seine Witze verbieten. Sie will einfach nur sagen, wir wollen eine fairere, bessere Welt und deshalb auch bessere Witze. Humor muss sich doch mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Guter, durchdachter Humor ist auch in 30 Jahren noch lustig. Aber Scherze, die uralte Klischees und Stereotypen immer wieder aufwärmen, sind einfach nur flach und öde. Diese Folge basiert auf diesem Video. Habt ihr schon mal rassistische Witze oder Scherze voll von Stereotypen im Freundes- oder Verwandtenkreis erlebt? Wie war das bei euch? War das seltsam? Habt ihr es angesprochen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von...